Hey, wie triffst du den denn? Ah. Oh, shit. Oh, shit. Das musst du jetzt eigentlich aufnehmen, alles. Oh du Scheiße Kannst ihn gleich holen, wenn du in der Zone ist. Die Zone frisst ja das Leben, Alter, vor nicht du stirbst Ach Hey, wenn du nicht gesprungen wärst. So also der eine ist eh tot, hat den glaube ich. Uns gucken noch zwei Leute zu. Schade. Da mal weg. Ach du Scheiße, Junge, wie ist das möglich? Ich glaube, der heult also. Ich hätte geheult. Der wurde gefickt. Da vorne, guck mal. Schaust du schon. Der eine ist noch benot links. Der läuft da. Nein, da vorne der ist gerade runter. Oder läuft der gerade runter? Hast du gesehen? Ah. Das war du! Das war Problem, ne? denke, hast du warst ah, du? nice!